Seid gegrüßt zur neuen Folge, wo sich wieder zwei bedrängen, denn als der schwarze rüberrollte, wurde es so richtig eng. Zebrastreifen sind weder Deko noch Held Christian aus lauter Langeweile. Das ist auch wieder pure Ironie. Hat eine Rundumleuchte auf dem Dach, aber leider sitzt keine Leuchte am Steuer, ey. Das hätte beinahe gescheppert. Da läuft doch was im Kreis verkehrt. Der Abstand wird jetzt leider auch unschön abgeschnitten, aber dem Roten kannst du nicht mal einen Vorwurf machen. Da krabbelt nämlich eine Schnecke auf die Bahn. Mein Name ist Leon. Ich wurde das schon öfter gefragt, deswegen, äh, ja. Ach Malte, sag mal, hat deine Karre ABS? Alter! Antwort zum Glück, ja. Aber ich wette, damit hat auch deine Beifahrerin nicht gerechnet ist gut. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt rückwärts fährt. Siehst du? Jo, Michael, danke für deinen Einkauf über meine Liste. Äh, ich habe jetzt endlich wieder Licht im Keller. Das ist super. Ich, ich danke dir. Die Aussage der Dame im Fahrzeug passt einfach super zum Taxifahrerverhalten. Wir müssen planen. Wir haben Termine, ne? Außerdem haben wir öffnungszeiten. Ja, ja eben. Termine, Zeitdruck, schnell nach vorne. Justin hat nicht mal lange rangiert. Parkt in ganz normalem Tempo ein, aber nein, wer wartet, verliert. Also immer die Lücke nutzen. Ich muss jetzt nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch babysorgen. Montag ist Okay, chill doch mal, Alter. Wie kann man sein Und es freut mich für euch, die jetzt wieder schreiben, dass sie viel schneller einparken können. Ist doch super, aber da ist eben jeder anders. Und wer keine halbe Minute warten kann, sollte sich vielleicht mal fragen, ob er überhaupt für den Straßenverkehr geeignet ist. Gut, dass er nicht größer oder dein Auto tiefer war. Oh. Meine Fresse, so eine Scheiße. Verwirrte Oma, sagt Lenny. Im Prinzip hätte sie ja nur kurz stehen bleiben müssen, war eh keiner hinter ihr, aber dann hätte sie ja Zeit verloren und dit ist keine Option, wissen wir doch alle. Ich hoffe, das klappt auch so in Videos. <lacht> das ist nicht diese mein Gott, ey. Ich glaub, das ist doch Die Hand entschuldigend gehoben, kleiner Tipp an alle, das Kugelgelenk auf dem euer Schädel auf der Wirbelsäule sitzt, lässt den Kopf in alle Richtungen gleiten. Probiert's mal aus. Den Tipp sollte der Fahrer auch annehmen, wirkt als wären alle anderen Autos für ihn nur Hologramme. Tja, meine Herr und Frau Schaften der Polizei. Wie wartet mit dem Freihalten einer Kreuzung. Auch wenn Polizeikolonnen als Ein Fahrzeug zu betrachten sind, so erkenne ich hier keine Kolonne. Weder Fähnchen noch irgendeine Form von Blinksignalen. Also da gehe ich doch davon aus, dass es das einzelne Fahrzeuge sind. Thema, Polizei und, und, und Dinger? Das ist Ich, ich glaub, Ehrlich. Das ist ein Thema, Kreuzung und Freihalten. Und deshalb Polizei. hat gutes Vorbild. Nee, ne ne. nee, nee, nicht Jo! Ernst. Jo. Lock.. Bitch. Lock oh, oh. Alter. Ich bin ganz beide, dass der auch mal hätte blinken können, war, aber an der Fahrradfahrersituation sieht man gut, wie wichtig ausreichender Abstand zum Vordermann ist. Fährt der nämlich scheiße, tut man das dann leider auch, weil wichtige Dinge verdeckt bleiben. 500 Meter. Ui, der Das ist mal flott und Linien stören da ja nicht. Kann man ja prima drüber fahren. Vielleicht dachte sie auch, das ist der berühmte Stein der Weisen und er würde ihr neues Wissen vermitteln können, zum Beispiel wie man ein Auto fährt oder so, wer weiß. Äh, was machst du denn jetzt? Äh, was, ma was machst du denn jetzt? ich fährt ihr aber früh ein? Ja, natürlich, quere dein Auto darüber, ey. bitte. Die Frage was... Was möchte man eigentlich? Ich weiß, was ich will. Mit diesem Ding fahren. Wie cool. Ach ja, Abfahrt Siemens am Reinigendorf Katastrophe. Eventuell wollte er hier gerne ganz rechts abfahren. Vielleicht hat auch der davor gepennt. Aber ihre wahren Begehren kennen wohl nur sie selbst. <lacht> Seid ihr bescheuert? Das ist auch noch klar. Der will jetzt hier rechts raus, oder was? Der wollte ja, glaube links raus, weiß du nicht. Aber er hat da Feuerballung hingelegt. Nee, aber ja, vor ihm ist hat, ja das einer. Hat, das hat er wieder nicht geguckt. Und dann er fühlt, boah, Alter. Ja, er hier. Ja, was ist denn mit dir? Ja. Oh, Junge. Ich bin auch kein Heiliger. Eine Ampel knapp bei Rot genommen habe ich mehr als nur einmal. Aber das ist doch massiver Vorsatz hier. Siehst du richtig, wie der nochmal Stoff gibt? Siehste, dann stimmt mir zu. Ach, wenn noch jemand nicht abonniert haben sollte, ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Zuletzt hatte ich ja gefragt, wer kriegt denn ein grünes Kennzeichen beziehungsweise was heißt das, wenn man eins hat? Ja, und es gibt bestimmte von der Kraftfahrzeug steuerbefreite Fahrzeuge, die haben dann eben ein grünes Kennzeichen. Sieht man immer mal wieder im Straßenverkehr. Häufig sind es Lkw, landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge etc. pp. Wenn der Anspruch auf Steuerbefreiung nachgewiesen oder plausibel begründet wird, ja, dann kann es sein, dass die Zulassungsbehörde dir das ausstellt und auch das Hauptzollamt informiert. Was heißt dieses Verkehrszeichen? Das ist die nächste Frage. Aber wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Es ist Zeit, hier zu abonnieren und hier die Playlist durchzustöbern. Da sind noch ein paar Videos. Und, äh, ich äh, muss dann auch gleich los. Also bitte heute noch, ne? Perfekt.